Wir beschäftigen uns heute mit alten Getreidesorten und Beeren, die kann man natürlich auch würzig kombinieren. Fürs Dessert sind wir heute bei der Christina und lernen die erfolgreiche Bloggerin heute ein bisschen besser kennen. Grüß euch bei natürlich gekocht. Ja, der Herbst erhält Einzug bei uns. Und auch bei unseren Rezepten werden wir ein bisschen bunter heute. Und äh, außerdem werden wir noch die Christina Bauer besuchen, die mit ihrem Blog Backen mit Christina ja schon richtig durchgestartet ist. Aber als allererstes brauche ich einmal die Aufgaben von der Bettina und das werde ich mir jetzt einmal anschauen. Heute widmen wir uns den Bären und dem Getreide. Und du, Markus, schaust, dass du an Hafer und an Dinkel beim Getreidebauern besorgst. Am besten eine alte Sorte. Und es ist ja auch noch gerade Bärenzeit, darum hast du die Stachelbeeren und die Heidelbeeren schon bei dir am Tisch stehen. Eine dritte Sorte, die darfst du nur aussuchen. Schau, dass du in all deinen Gerichten immer eine Beere enthalten hast. Boah, ja, Bären in allen Gerichten, das ist eine spannende Aufgabe. Aber wir werden das natürlich mit ein bisschen Käse kombinieren, weil das ist immer ein guter Ausgleich. Und starten jetzt gleich mit unserem herbstlichen Salat. Unseren Herbstsalat brauchen wir jetzt ein bisschen an Schafskäse. Den werden wir uns mit ein bisschen braunem Zucker oder Rohrzucker karamellisieren, bis der eine richtig schöne Kruste kriegt. Und dann habe ich einen Energiespartipp für euch. Verwendet immer die kleinstmögliche Pfanne und beim Neukauf ist ganz wichtig, achtet auf die Energieeffizienzstufe und Induktion ist natürlich immer das Energiesparendste. Den knusprigen Schafskäse gehen wir dann raus aus der Pfanne und in der gleichen Pfanne mit diesen wunderbaren Röstaromen von dem Schafskäse werden wir dann gleich unsere Heidelbeeren und die Erbsen anschwitzen. Die Heidelbeere gehört zu den Heidekrautgewächsen und sie liebt schattige Wälder, Nadelwälder oder auch Torfboden. Am besten ist es, wenn es ein kalkfreier Boden ist. In der Heidelbeere ist Kalzium, Eisen, Karotin, Vitamin B1, B2, Vitamin C, Apfelsäure und Zitronensäure enthalten, aber auch noch Flavonoide und Glykoside. Ebenso ist ein essentielles Spurenelement des Mangan enthalten und das sichert uns die Energiebereitstellung in der Zelle. Ebenso hilft es uns das Bindegewebe aufzubauen, also stärkt uns Knorpeln, Knochen und das Bindegewebe. Das enthaltene Chrom reguliert uns den Blutzuckerspiegel. Das enthaltene Pektin ist ein Ballaststoff und ist ein preisgünstiger Entgifter und es fördert unsere Verdauung und wirkt sie positiv auf unsere Darmflora aus. Die frische Heidelbeere, die hat eine leicht abführende Wirkung. Hingegen die getrockneten Heidelbeeren helfen sogar gegen Durchfall. Frische Heidelbeeren gekaut helfen uns gegen Entzündungen im Mundbereich, weil sie antiseptisch wirken. Die dunkle Farbe der Heidelbeeren helfen uns auch die Sehkraft zu stärken. Ebenso kann man die Blätter der Heidelbeere verwenden. Die wirken gegen Blasenentzündung. Man kann die getrockneten oder frischen Blätter dafür verwenden. Mmh. Geniale Kombi. Bären und Erbsen. Die sind jetzt fertig. Und mit denen können wir jetzt gemeinsam in unserem Schafskäse schon anrichten. einen marinierten Salat, den setzen wir jetzt da noch in die Mitte und dann habe ich auch noch eine richtig eine tolle Deko gefunden, nämlich wilde Wicken und die schmecken nämlich auch noch Erbsen. Als Hauptspeise machen wir uns heute eine Rockenteigpizza. Da habe ich schon was besorgt, nämlich einen Tauern ein Tauernrockenmehl. Und dazu haben wir auch noch ein paar Stachelbeeren, ein bisschen Senkäse und natürlich einen richtig super Hirschschinken. Und aus dem machen wir uns diese Pizza. Und da starten wir jetzt gleich mal mit dem Teig. Da brauchen wir natürlich unseren Tauernrocken. Das geben wir uns in eine Schüssel. Dann äh, geben wir unser Germ dazu. Die lösen wir dann auf mit ein bisschen lauwarmem Wasser. Dazu ein Schuss Olivenöl und ein bisschen Salz. Natürlich müssen wir den jetzt noch richtig ordentlich kneten und dann gehen lassen. Und in der Zwischenzeit kümmern wir uns dann um die Zutaten von der Pizza. Als erstes haben wir da jetzt unseren Hirschschinken, Der hat eine wunderbar rauchige Note. Das passt super zu unserer Pizza. Den werden wir uns jetzt in so kleine Streifel schneiden. Dann können wir den überall ordentlich verteilen auf der Pizza. Dann haben wir noch unseren Senkäse. Der hat natürlich auch sehr, sehr intensive Note. Passt wunderbar drauf. Den reiben wir uns mit der Reibe ganz grob. Und zum Schluss brauchen wir dann natürlich auch noch unsere Stachelbeeren und die werden wir uns ein bisschen zuputzen und einfach halbieren. Die Stachelbeere, sie kehrt zu den Stachelbeergewächsen und stammt ursprünglich aus Asien. Mittlerweile ist sie ja in Mitteleuropa sehr, sehr beliebt und heimisch geworden. Die Stachelbeere, die gibt es so in Gelb, Grün und in Rot. Die Stachelbeere hat einen erfrischend säuerlichen Geschmack und ist ganz beliebt für Torten, Kuchen, Marmeladen, Chutneys, als Kompott oder ein Müsli. Sie hat Vitamin C enthalten und auch K. K ist für den Knochenstoffwechsel ganz wichtig und für unser Blut. Sie hat Vitamin B enthalten, das für ganz viele Stoffwechselvorgänge in unserem Körper ganz wichtig ist. Sie hat Silizium enthalten, das ist gut für unser Bindegewebe und somit gegen Besenreißer und Krampfadern. Aber auch zahlreiche Mineralstoffe, wie zum Beispiel das Kalium, das ist für die Erregbarkeit der Muskeln und Nerven ganz wichtig. Zudem hat sie nur Schleimstoffe und Ballaststoffe, die gut für unsere Verdauung sind. Desto härter die Schale der Stachelbeere ist, desto weniger reif ist sie und dann ist sie auch nicht ganz so gut verträglich. Dann kriegen wir eher leichter mal Bauchweh. Wenn sie unreif sind, dann verwendet man sie besser gekocht für Marmeladen oder Kompott. Die Früchte der Stachelbeere wirken blutreinigend und mineralisierend. Man kann aber auch die Blätter der Stachelbeere für einen Tee verwenden. Das wirkt harntreibend und stärkend für die Prostata des Mannes. Ja, unser Dauernrockenteig der schaut jetzt schon richtig gut aus. Den werden wir jetzt dann ausrollen. Als erstes brauchen wir aber unbedingt für die Pizza ein vorgeheiztes Backrohr. Und da habe ich gleich einen Tipp für euch wenn ihr das Backrohr vorheizt, immer die Schnellaufheiztaste benutzen, weil das spart euch richtig Energie. So, jetzt als allererstes Teig ausrollen und dann geht es schon mal in das, was am meisten Spaß macht, nämlich das Belegen. Und jetzt starten wir mit unserem Sauerraum und bestreichen wir unseren Teig in der Mitte. Als zweites geben wir jetzt unseren Senkäse drauf, weil der kommt eigentlich unten drunter, weil wir wollen nämlich nicht, dass wir unseren guten Hirschschinken und die Stachelbeeren damit überdecken. Und zum Schluss jetzt noch unseren Hirschschinken und dann geht's schon ab ins Rohr. Unsere Pizza ist jetzt fertig, nach ungefähr 12 bis 15 Minuten. Und jetzt holen wir uns die da raus. Was mir so richtig gut gefällt, das ist, das hat ein bisschen einen Brotcharakter. Also das ist eine tolle Geschichte und jetzt brauchen wir nur noch finalisieren mit unseren Stachelbeeren und unserer Minze. Mmh, mega gute Kombination, das ist wirklich super gelungen, hat ein bisschen einen Brotcharakter. Richtig spitze. So, und jetzt aber ab in den Lungau. Da fahren wir jetzt zu Christina Bauer, zur Meisterin der einfachen Rezepte. Und auf dem Weg dorthin werden wir uns noch ein paar Sachen besorgen, nämlich ein bisschen ein Getreide und eine Bärensorte, weil wir müssen ja noch bei der Bettina unsere Challenge erfüllen. Grüß dich. Grüß dich. Ich habe gehört, bei euch gibt es richtig gutes Getreide, ja, ich brauche ein bisschen m -m. was. Wir haben aus eigenen Anbau Dinkel und Nackthafer ah, da. Was ist auf der Nackthafer? Ja, das ist ein komischer Name, ja. ja. Nackthafer deswegen, das ist nämlich eine eigene Haferart, da fällt das Korn schon außer beim Dreschen, weil sonst beim Hafer, der hat ja eine feste Hülle, mhm. ein Spelz rundum, den okay. man dann erst mühevoll entfernen muss ja. und bei dem fällt das schon gleich außer und das ist natürlich recht praktisch verkehrt zu den süßgräsern und ist nahrungs- und heilmittel zugleich er hat ganz wenig gluten daher ist er Super verträglich. Er hat ganz viel Kieselsäure, mehr als alle anderen Heilpflanzen. Er enthält die Vitamine der B-Gruppe, ganz viele Mineralstoffe und essentielle Aminosäuren. 78% des Fettanteiles des Hafers sind ungesättigte Fettsäuren, das heißt ein besonders gutes Fett. Er wirkt super gegen Blasen, Nierenleiden, gegen Leberbeschwerden, aber auch bei Magen- und Verdauungsbeschwerden. Der Hafer senkt auch unseren Cholesterinspiegel. Die Ballaststoffe, die im Hafer enthalten sind, bilden beim Kochen an Schleim und das gleitet uns so schön die Darmschleimhaut aus und wirkt dadurch so gut verdaulich. Erregt uns die Knochenbildung an und ist gut für unser Blut. Darum ist er eine super Speise für Kinder. Man kann auch ein Haferstrohbad machen. Das ist super gegen Gicht, Rheuma oder auch bei Gelenksbeschwerden wie ein Hexenschuss zum Beispiel. Man kann aus dem Hafer Haferschleim, Hafersuppen oder eben den Haferbrei, diesen Porridge, zubereiten. Idealerweise hat der Hafer täglich in unseren Speiseplan am Platz. Dinkel baut ja selber an, oder? Ja, Dinkel bauen wir schon ganz lange an, mhm. äh, immer wieder die gleichen Sorten. Wir haben damals eigentlich äh, unsere Ernährung umgestellt und haben gesagt, ja, wir möchten eigentlich selber unser eigenes Kernel haben, weil wir nichts gekriegt haben. Es hat noch nichts ja, gegeben okay. noch in der Gegend und dann hat mein Mann gesagt, nein, dann bauen wir selber an. Wie funktioniert das im Lungau im dem Getreide anbauen? Der Lungau ist eigentlich kein äh, so richtiges Getreideanbaugebiet, ist nicht, gell? weil wir liegen so hoch, fast auf 1200 Meter und die Böden sind jetzt auch nicht so tiefgründig. Aber die Leute haben sie ja früher auch immer selber äh, mit mhm. Getreide ernährt. Ja. Also es ist immer Getreide angebaut worden im Lungau. Halt der Dinkel ist erst, erst seit mir jetzt angefangen haben. Der Dinkel gehört zu den Süßgräsern und kehrt zu den Weizenarten. Neben Einkorn, Emma und Gerste ist es ein Spelzgetreide. Das heißt, er hat eine Schützhülle, den Spelz und der muss für die Weiterverarbeitung erst einmal entfernt werden. Der Dinkel der ist viele Jahre lang in Vergessenheit geraten, weil der Weizen viel ertragreicher ist. Aber er ist dann wieder mehr populär geworden, unter anderem auch durch die Hildegard-Medizin. Heute ist er ein ganz ein beliebtes Getreide bei uns geworden, weil er einfach auch sehr robust für den Anbau ist und sehr widerstandsfähig. Nämlich genau durch diesen Spelz wird er selten von Schädlingen, Pilzen oder auch von Umweltschäden befallen. Somit rückt die nicht so ertragreiche Ernte mehr und mehr in den Hintergrund. Der Dinkel enthält Zink, Eisen, B-Vitamine und Vitamin E, aber unzählige Aminosäuren und Mineralstoffe. Er hat unter anderem auch essentielle Aminosäuren, und zwar das Tryptophan. Das ist für die Bildung des Serotonins verantwortlich, warum er dem Dinkel auch nachsagt, dass er stimmungsaufhellend wirkt. Dinkel hat auch ganz viele wertvolle Ballaststoffe. Und wenn ich mehr von Dinkel oder von Ballaststoffen esse, dann soll ich meinen Flüssigkeitszufuhr in jedem Fall um mindestens 20 Prozent erhöhen, dass das in meinem Darm schön quellen kann. Dinkel hat ein anderes Eiweißmolekül als der Weizen, dadurch ist er verträglicher. Allerdings, wenn man Glutenunverträglichkeit hat, hat er von diesem Klebereiweiß mehr wie der Weizen und dann soll man eher die Finger davon lassen. Generell fördert er unsere Konzentration, fördert unsere Leistungsfähigkeit und stimuliert unser Immunsystem. Der Dinkel wirkt auch gegen Blutdruckanomalien, das heißt, wenn ihr einen zu hohen Blutdruck habt oder auch einen zu niedrigen, wirkt er da ausgleichend. Wenn der Dinkel ganz früh geerntet wird, dann ist es der Grünkern. Da ist die Stärke nun nicht so ausgereift und dadurch ist der Grünkern nur eher weich. Er wird getrocknet, damit er mahlfähig gemacht werden kann. Der Dinkel kann gemahlen, gekocht oder gekeimt verwendet werden und ist eine ideale Ergänzung für unsere oft sehr weizenlastige Ernährung. Der hat eine sehr gute Backfähigkeit, mhm. der Dinkel, und ist auch geschmacklich, hat einen sehr guten Geschmack. Wir haben auch andere alte Getreidesorten. Also wir probieren immer wieder Sachen aus, ob das auch bei uns wird, weil wir sie selber auch verwenden und uns das wirklich viel Spaß macht. Okay, da habe ich jetzt noch was gesehen: aronia -Bären. Das klingt auch interessant. Ja, die aronia bär ist ganz was eigentlich Neues in, in Österreich, gibt es erst seit 20 Jahren. Wir bauen sie jetzt seit 8 Jahren an. und da, da habe ja, ich auch getrocknete Beeren für die zum Kosten. Ich Nimm gleich ein ich paar. Die sind natürlich jetzt keine Rosinen, die sind Herb, die sind zusammenziehend im Mund. Aber eben die Aroniabeere ist wirklich ganz was Gesundes und wird äh, sehr, sehr geschätzt. Mhm. Mhm. Ähm, da würdest du die auch selber anbauen, oder? Die machen wir auch selber. Seit acht Jahren haben wir unsere Kulturen angefangen. Und mittlerweile haben wir jetzt acht Hektar Kulturen. Und dort machen wir eben alles selber. Wir haben die selber gepflanzt, wir haben sie selber gejettet, was ziemlich viel Arbeit ja, war, weil als Biobauer darf man ja doch kein Gift spritzen. Mhm. Und jetzt sind sie groß genug, das hast du wahrscheinlich noch nirgends gesehen. Mm, die sind nicht, so rein. Viel, und haben große, äh, eine große Kultur. Und wenn es will, können wir uns anschauen. Das ist eine gute Idee. Ja? Schauen wir mhm. mal. Oder? Was ist denn also das Spezielle an den Aronia-Bären? Ja, die Aronia-Bären, das ist einfach eine Gesundheitsbeere. Und zwar deswegen, weil sie so schwarze Farbstoffe drin hat, so starke. Und die, die wirken auf den Körper so gut. Also ja. in verschiedenster Hinsicht. Das sind sie rot, dann werden sie halt ganz schwarz noch. Okay. Die sind richtig groß, gell? Die werden nur fast doppelt so groß. Ja, Wahnsinn. Ja. Die Aroniabeere gehört zu den Rosengewächsen, genauso wie der Apfel, deswegen wird sie ja ganz gern schwarze Apfelbeere genannt. Wenn man die Aroniabeere in der Mitte auseinanderschneidet, dann hat sie innen genauso wie der Apfel ein ganz ein kleines Kerngehäuse. Die Aronia-Beere stammt ursprünglich aus den Wäldern Kanadas, aber durch ihre Robustheit ist sie auch in Mitteleuropa total beliebt worden. Früher ist sie eher als Färbemittel verwendet worden und heute ist sie ein ganz ein beliebtes Lebensmittel. Sie wird pulverisiert, ist in Fruchtriegeln, ist in Säften enthalten, in Marmelade oder auch in Kompott. Die Aronia-Beere hat sekundäre Pflanzenstoffe enthalten, und zwar die Anthocyane und Polyphenole. Die sind für die schwarz-rote Färbung verantwortlich und haben eine ganz eine gesundheitsförderliche Wirkung für uns. Und vor allem auf unsere Zelle wirken sie gegen oxidativen Stress. Der macht sie breit, wenn wir ganz viel Belastungen haben, wenn wir einen stressigen Alltag haben oder auch die Sonneneinstrahlung. Und da helfen uns die sekundären Pflanzenstoffe und schützen unsere Zelle. Sie wirkt auch wie ein Venenputzer. Sie fördert die durch und regt uns unseren Kreislauf an. Sie senkt auch den Cholesterinspiegel. Sie enthält Vitamin C, E, Zink und Eisen, was auch wiederum super gegen Arterienverkalkung hilft. Jeden Tag ein Gläschen Aronia-Bärensaft oder ein paar Beeren gekaut stärken unsere Selbstheilungskräfte und sind so ein richtiger Beauty-Booster. Und wie ist das da mit dem Anbau so bei euch im ja, Also sie geht ein gut, weil die Pflanze eigentlich ja sehr kälteresistent ist und für, den, für ja. so ein kühles Klima gut geeignet ist. Und wir haben auch den Vorteil, dass wir ja, weil wir so hoch liegen auf fast 1200 Meter dass wir eine sehr intensive Sonnenstrahlung haben und das ist natürlich gut für die Beere, für die Reifung ja, der Beere okay. und außerdem diese äh, Temperaturunterschiede, die es bei uns gibt, also in der Nacht ist es ziemlich kalt, bei Tag doch heiß, das äh, bewirkt dann eine Farbintensität noch zusätzlich. Ah, okay. Und was macht sie jetzt genau aus der Aronia jetzt? Also hauptsächlich Saft natürlich, aber auch getrocknete Beeren, äh, Pulver, Aronia Pulver und verschiedene Tees. Das klingt super. Ich werde jetzt meine getrockneten Beeren schnappen und das Getreide. Und dann fahre ich zur Bloggerin Christina Bauer und da werden wir das einmal kleines Dessert einbauen. Hallo Christina. Grüß dich. Hallo Christi. Du, ich komme gerade vom Zehnerhof. Schau, ich habe unseren Alpentinkel mitgebracht eine Haferflocken und dann noch eine Aroniabeeren. Oh, da hast du ja was Gutes ausgesucht. Ja. Nee, ich glaube, da, da haben wir jetzt alles, was wir brauchen, gell? Da haben wir alles, was wir brauchen. Und da werden wir jetzt ein ganz schnelles und einfaches Cookie-Rezept machen. Sehr cool. Ja, gefällt mir, dass ich heute mal bei dir sein darf, dass wir sie einmal kennenlernen. Ja, es gefällt mir du, Wie bist du eigentlich gekommen zu der Geschichte mit deinem Blog, Christina und Backen und die ganze Sache? Wie ist das passiert? Es ist einfach ungeplanterweise passiert. Also, ich habe einfach immer schon gern bochen und ich ähm, habe dann angefangen, für unsere Gäste im Haus ein Frühstücksgepäck zu machen. Also es also, war so eine Idee, die einfach passiert ist. Und das ist, hat sie dann irgendwo geredet und dann sind Leute gekommen und gefragt, du, wie machst du das? Ich habe mir gedacht, ich kann selber Semmel machen. Und aus der einen Semmel hat sie dann alles andere ergeben. Mir war halt immer wichtig, dass man aus regionalen Zutaten etwas Besonderes machen kann. Das ist einfach das, dass sie die Leute umgekehrt mich, dass sie sehen, ich brauche gar nicht weit wohin fahren und ich habe Zutaten, ich habe ja eigentlich sowieso im Kühlschrank daheim und mit denen kann ich so viele verschiedene Sachen machen. Ja und dein Blog Backen mit Christina ist ja richtig groß geworden mittlerweile, wie geht es dir jetzt damit? Ja daraus hat sie eigentlich etwas entwickelt, mit dem ich niemals gerechnet hätte. Wir sind mittlerweile 14 Leute, haben jetzt ein ja. neues Firmengebäude, in dem wir alles zusammenfassen können, wir haben von, von dort aus passierte Versand für unseren Online-Shop. wir haben dort einen eigenen Shop auch und eben die Büros für meine Mitarbeiterinnen und ähm, wir haben eine eigene Küche zum Videos machen und die Nachhaltigkeit war uns eben bei dem ganzen Projekt auch sehr wichtig, daher haben wir auch eine Photovoltaikanlage am Tag und wir haben vorgesagt für Elektromobilität, mhm. weil ohne Strom geht beim Bock nichts und das tue ich nach wie vor so gern. Ja, das sind das wir schon beim Thema, Genau. Du, die Cookies, wie funktionieren denn die jetzt genau? Das Cookie-Rezept, das ich heute ausgesucht habe, das ist ganz was Flexibles. Man kann es auch leicht abwandeln. Darum passen halt die Aronia-Bären da auch super dazu. Ja, wir werden jetzt erst einmal die Butter gehen lassen. Da kommt dann die Haferflocken dazu und der Honig. Das rösten wir dann ganz kurz an. Welchen Grund hat es, dass du die Haferflocken anröstest? Dadurch ergibt es einfach ein bisschen besseres Aroma und ein bisschen knuspriger wird es dann ah, okay. dadurch. Und jetzt dann lassen wir das auskühlen mhm. und dann dabei den Dinkel vermahlen. Und dann machen wir einfach aus dem Ei, also aus dem Dinkel, aus dieser Hoferflockenmischung, aus ein Eierl, Backpulver und Zimt einen Teig. Die Aronia-Bären, die dürfen wir jetzt auch nicht vergessen, die müssen wir nehmen. Genau, die nehmen wir jetzt noch dazu. Wie viel brauchen wir da? So eine kleine Handvoll. Lassen wir mal eine riesen. Du sagst einfach mal ja, da ein stoppen, oder? Passt, oder? Schauen wir mal. Ah, ein bisschen bin fruchtig. Passt, Passt gut. <lacht> so, jetzt fahren wir mal Kugeln. Du kannst gleich mitmachen. Zieh ich gleich? Ja. Und einfach Kugeln und Flachdruck. oder? Einfach Kugeln und ein bisschen Flachdruck Und ab aufs Blech damit. Im Backofen gehen sie dann ein bisschen auseinander. Okay. also dürfen wir nicht zu zusammen, oder? Ja, ein bisschen auseinander. Passt, ist schon gut. Passt, und dann ab ins Rohr damit. Ich bin schon gespannt. So, nach 10 bis zwölf Minuten sind sie schon fertig. Oh, die schauen gut aus. Die verkrusten wir jetzt gleich. Ja. Die Der nimmt jetzt gleich ja. jetzt, gell? Schauen wir mal. Mh, Richtig gut. Schmeckt mir super. muss ich ah. auch kosten. Natürlich. Ja. Mmh. sehr gut. Und schauen wir uns jetzt aber gleich an, was die Bediener zu unserem Menü sagt. Die Aronia-Bären sind ja echt eine super Idee von dir gewesen. Du hast es echt geschafft, dass du jede Beere in eins deiner Gerichte eingebaut hast. Und die Pizza so zubereitet ist eigentlich ein richtig vollwertiges Gericht. Die Hafer- und Aronia-Cookies, ein einfaches und wirklich leicht nachzumachendes Rezept. Das werde ich bestimmt ganz bald mal ausprobieren. Ja, also ich glaube, die sind uns richtig gut gelungen. und äh, Bettina, wenn uns noch unserer Noscherei überbleiben, dann nehme ich da vielleicht auch mit. Okay, mhm. Cook ist gut, alles gut, wir lassen uns die jetzt noch schmecken und wenn ihr mehr sehen wollt, gern da klicken. Und wir freuen uns, wenn Sie uns abonniert.